Der Einstieg in die Social Media für mich persönlich und auch für die Arbeit hier im Haus hat 2010 im Rahmen einer Fortbildung in Hattingen stattgefunden, die damals ausgerichtet wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung und auch in diesem PB21-Projekt, wo es darum ging, die Menschen, die Programme aufgesetzt haben, die sich mit dem Internet und seiner Entwicklung beschäftigen, zu unterstützen. Und da hat unsere Arbeit eigentlich erst richtig an Fahrt aufgenommen. Das erste Tool, was, an das ich mich erinnere, was wir aktiv benutzt haben jenseits der sozialen Netzwerke, war Prezi, das es ja heute immer noch gibt und das wir nach wie vor häufig benutzen.